Mein Glücksmoment war, dass wir, wie wir zu meiner Oma gefahren sind, dass wir da auf einmal eine Überraschung gekriegt haben, dass sie Kot hat. Das war eine Überraschung für mich. Und das haben wir halt, die Streiche, die jetzt immer, wenn ich bei ihr bin, dass sie sich immer zu mir zubekuschelt, dass man dann so warm wird. Ich freue sie ja, weil sie muss immer in die Arbeit fahren und dann ist sie immer so aufgeschossen dann hat sie immer zum Spülen und so. Und so spülen wir halt, ich und mein kleiner Bruder mit ihr. Mit ihr. Einfach nett sein, mit dann anderen mitspülen lassen und nicht ausschließen.